Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Reiseführer durch die komplizierte Welt des philosophischen Denkens mit der Folge Nummer 6 der munteren Trilogie äh, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal Und Wir äh, sind bei der Nummer 30 angekommen immer noch äh, dabei den Wert, die Bedeutung, die Wichtigkeit der Sprache für das Denken deutlich zu machen. Und äh, in diesem Sinne heißt es hier, mit einem Begriff meinen wir nichts weiter als eine Klasse von Operationen, der Begriff ist bedeutungsgleich mit der entsprechenden, muss das heißen, Klasse von Operationen. Äh, hier sind wir im direkten Anschluss zu der schon besprochenen Nummer 29. Die Fingerbewegungen sind zu kompliziert. Dann verweise ich auf äh, ein paar Nummern zuvor, die Nummer 25. Es gibt nirgends etwas wie Graben oder Gehen. Es gibt nur unzählige Be Bewegungen oder Handlungsdifferenziale, die wir nach dem Zweck der Handlungen, also äh, es ist der Zweck, der dahinter steht, wenn es heißt graben oder gehen, das, worauf jemand es abgesehen hat. Und hier heißt es die Operationen oder man könnte ja sagen die Funktionen, die hinter so einer, wie man früher meinte, Definition eines Begriffes stecken. Aber eine äh, Definition im Sinne einer objektivistischen Definition, dass etwas nur so sein kann und nicht anders, das ist natürlich äh, Schnee von gestern, weil äh, sich, äh, es keinen Gegenstand gibt, der sich nicht in... In irgendeiner anderen Hinsicht, für einen anderen Zweck. Äh, Gebrauchen sie genauso ist es mit den Wörtern, äh, die sind nicht nur auf eine einzige Sache und sonst keine anwendbar. Äh, es ist eine, eine Arbeitsersparnis, eine Erleichterung, so einen Begriff, auch einen Allgemeinbegriff, zu haben, um jetzt irgendein Vorhaben in die sogenannte Tat umzusetzen, um sich zu verständigen mit Mithelfern und so weiter, aber das ist alles nur praktisch. Diese Begriffe haben keinen Erkenntniswert in einem objektivistischen Sinn. Es geht dabei nicht um ein Wissen an sich oder derlei Vorstellungen. Es ist alles nur eine, eine Technik. Die Sprache äh, erfüllt Funktionen, oder eben Operationen. Es handelt sich hier um eine Aktivität, einen Akt, eine Handlung, ist äh, weit entfernt das Ganze, wie das in der klassischen Auffassung ähm, von Objektivitäten und Subjektivitäten der Fall war, entfernt. Da, äh, es, dass es sich um eine, eben nur um eine Theorie handelt. Die Abstraktion ist der Inbegriff der Theorien. Das Abstrakte ist das, was mit der Realität nichts zu tun hat. Pusteblume. Abstraktion heißt Sprache und Sprache ist eine Aktivität, genauso wie das Denken eine Aktivität ist die, um etwas äh, zustande zu bringen, ein äh, in nicht wenigen Fällen unentbehrliches Hilfsmittel ist. Wir schreiten weiter zur Nummer 31. Es ist ein komplizierter, logischer Vorgang. Äh, das war das Beispiel, das, das ich schon mal erwähnt habe. Erwähnt war mir aber zu der Zeit, in dem ich das äh, angesprochen habe, nicht wirklich bewusst, dass da eine Nummer existiert. Aber egal. Ähm, es ist ein komplizierter, logischer Vorgang, dieses Ob Obwohl. Und wenn man, wenn man da wollte, wenn jemand Interesse hätte, das genauer zu untersuchen, dann ist, würde man nicht glauben, was nicht alles seiner Selbstverständlichkeit entkleidet würde. Und dann schaut es nämlich mit der sogenannten Kommunikation gar nicht mehr so gut aus. Da müsste man dann annehmen, dass alle möglichen Verständigungen und Übereinkünfte im Grunde genommen auf Illusionen beruhen. Und zwar auf, auf, den Illusion, auf der Illusion dessen äh, zu glauben, jemand anderer versteht unter einem Begriff dasselbe wie einer selbst. Ich äh, vergreife mich im Ton, ich stelle gerade fest, dass ich mich im Ton vergreife, also im Ton der Gestalt, dass das Ganze etwas zu laut ist und ich befürchte, mein Publikum möge mir das nachsehen und ich hoffe mit der Nummer 501 wieder so ein Vorläufer, der aus der späteren Sortierung herausgeflogen ist und quasi an prominenter Stelle möchte man sprechen zwischen der Nummer 31 und 32 ein sogenanntes Gespenster-Dasein führt, von Levi's hat es glaube ich mal eine äh, Jeans gegeben mit der Nummer 501, von der ist hier aber nicht wups die Rede, sondern von Richard Hönigswald in seinen Grundproblemen der Wissenschaftstheorie äh, schon mal angeführt. Es ist hier nicht nur Nominalismus, Sprachkritik, Abstraktionen, sondern wir haben es hier auch mit der Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Psychologie, you name it, allem Möglichen. Königswald äh, spricht, schreibt, so zeigt denn die gesamte Sachlage einen Beziehungsreichtum, dem kein vereinzelter Terminus gewachsen ist. Was soll das heißen? Soll heißen, wenn von Beziehung die Rede ist, dann höre ich, hören wir gleich Relation gleich Relativierung und in Bezug stehen, dass etwas immer in Bezug äh, stehend äh, eine Bedeutung hat, sinnvoll ist, nützlich ist. Etwas, das in keinem Bezug steht, in keinem Zusammenhang, ist auch im Grunde genommen uninteressant. Weil es eben in keinem Zusammenhang, weil es eben diese Art von Abstraktion ist, die man glaubte, äh, äh, zum Zwecke der objektivistischen Definitionen gebrauchen zu können. Hume hat es zu seiner Zeit äh, die Methode der isolierten Abstraktion bezeichnet, also äh, Abstraktionen, die äh, in keinem Zusammenhang mit der sogenannten Realität stehen, der zwar behauptet ist, aber die nur in äh, wo Wörter nur wieder äh, mit Wörtern in Beziehung stehen. Aber der entscheidende Bezug äh, zu dem, was jetzt äh, außerbegrifflich da in Frage steht, äh, dem was die Phän äh, Phänomenologen äh, das Etwas nennen, das äh, irrationale Etwas und ich sage da lieber irgendetwas dazu, weil es eben in keinster Weise, weil etwas schon wieder schon fast wieder eine Definition wäre. Als Unbekanntes, nicht einmal als sinnliches Datum, sondern eben die Dinge an sich, wie sie von niemandem, zumindest von keinem Menschen und auch wenn von irgendeinem Außerirdischen dann wahrgenommen werden könnten, dann auch wieder nur auf Außerirdisch wahrgenommen werden, sprich das dann ist dann wieder eine außerirdische äh, Realität ist. Also es spielt im Grunde ge genommen keine Rolle. Der, der Bezug zum Wahrnehmenden ist in dieser äh, Realität oder im Objekt immer da. Und äh, dementsprechend ist dann auch äh, ein... Äh, ein Zusammenhang in den verschiedensten Ebenen, in der Breite, horizontal wie vertikal durch die äh, möglichen Interessen. Also man möge sich da nur die Querylist von irgendeiner großen Suchmaschine anschauen, was die Leute alles interessiert. Das sind tagtäglich an die Hunderttausenden von verschiedenen Interessen die da abgefragt werden. Also, äh, was dann auch noch die äh, Interessen untereinander mit sich äh, gemeinsam haben, da, da, da sind äh, sämtliche Algorithmen damit beschäftigt, um ja möglichst äh, äh, zielgenau die Werbung unterzubringen. Und äh, da äh, in dieser Hinsicht bedeuten so vereinzelte Termine oder an sich äh, definierte Begriffe, in denen der Bezug abgeschnitten ist, der, der ist für so einen Programmierer völlig uninteressant. Und nicht nur äh, für so jemanden. So, so objektivistische äh, äh, Definitionen sind nur ähm, in einem ganz bestimmten Interesse von Vorteil. Und zwar, äh, wenn damit äh, der Verstand, das Denken von Leuten in ganz bestimmter Art und Weise manipuliert werden kann. Und genau das ist der Zweck von dieser Art von Wissenschaft, um so etwas wie einen religiösen Glauben an eine nicht existierende Allgemeingültigkeit aufrechtzuerhalten. Den Glauben an eine höhere Rationalität und Vernunft. Äh, unter deren Schirm dann äh, die Alleingelassenen, von Gott und König alleingelassene Bevölkerung dann äh, wohl behütet ist. Und sowas. Also keinen anderen Zweck äh, hat, hat diese Art von äh, Geistesbindung, sage ich mal, nicht. Gut, dann die Nummer 32, nochmal ein Hinweis auf die Zweckmäßigkeit. Ist jetzt, äh, bleibt bei der Behauptung hier, aber es gibt eigentlich keinen anderen logischen Schluss, äh, was die die äh, den Sinn und Zweck, muss ich schon wieder sagen, was den, den Sinn oder die, die Funktion von Begriffen... Äh also wenn, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann erfüllt die Sprache einen bestimmten Zweck. Ich meine, den würde sie auch erfüllen, wenn es die absolute Wahrheit gäbe. Aber wenn es keine absolute Wahrheit gibt, keine objektiv allgemeingültige Wahrheit, dann erfüllt die Sprache auf jeden Fall nichts anderes als einen äh, bestimmten Zweck. Und zwar eben den, der verfolgt wird. Äh, und wenn es der Zweck der Erkenntnis ist, dann ist es eben, äh, hat man es auf so eine äh, äh, Erkenntnis abgesehen, ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen, ich habe die Uhr nicht gestellt. Ich habe die Uhr nicht gestellt. Und jetzt stehe ich natürlich voll auf dem Schlauch, weil ich keine Ahnung habe, wie lange ich schon unterwegs bin. Aber wirklich keine Ahnung. Ich müsste... Ja, hier, hallo, hallo, ich habe ja hier die äh, Rekord, äh, die Aufzeichnungszeit vom, von OBS, 17 Minuten, roter Punkt, klar ersichtlich, da könnte ich, müsste ich dann immer drauf schauen, aber das machen ich jetzt nicht. Äh, da gebe ich mir jetzt noch 15 minuten in der zeit und mache dann schnell schluss weil das dann schon 32 minuten wären aber anders kann ich das hier nicht einstellen ja sowas hätte ich auch nicht gedacht äh, knapp die hälfte der zeit Gut, Und das war das Stichwort, um die geheimnisvolle Nummer 33 in Angriff zu nehmen. Zitrone und Berg. Also, ein Begriff wie Zitrone oder Berg repräsentiert. Repräsentiert, da machen wir wieder Action. Ja, weil ich das ich überhaupt nicht mag, diese Repräsentationen, das, wenn ich schon lese, da, da kriege ich schon Zustände. Als ein Etikett, er repräsentiert als ein Etikett eine Fülle von Merkmalen der Größe, Härte, schwere Oberflächenbeschaffenheit, was du willst und Zweckdienlichkeit. Im Begriff werden Erfahrungen registriert, um jederzeit auf Abruf zur Verfügung zu stehen. Und das ist der Punkt dann auch, was die Bedeutung von irgendwelchen Begriffe angeht. Die sind äh, abhängig, die, die Bedeutungen von den speziellen Erfahrungen, die dann jemand mit so einem Begriff äh, verbindet. Und äh, so unterschiedlich, wie diese Erfahrungen sind und damit auch die Begriffe gefärbt, in ihrer Anwendungsweise und in ihrer äh, Kompatibilität mit anderen Begriffen, äh, so, so viele äh, verschiedene Bedeutungen von Wörtern gibt es dann auch. Und. Äh, in diesem Sinn ist eine, eine vernünftige oder sinnvolle Unterhaltung, Diskussion oder Auseinandersetzung oder wie auch immer man das nennt, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, die äh, zu erklären, was man mit einem bestimmten Begriff meint. Also eigentlich nur äh, Begriffsklärung, Begriffsklärung. Im Sinne von Konf Konfuzius, was er wollte, wenn er die Macht hätte, die Klärung der Begriffe. Also das ist auch ohne Macht, beziehungsweise das ist die Macht der Menschen, ihre Begriffe klar zu haben und damit auch ihr Denken benutzen zu können, weil die meisten, äh, äh, jeder Mensch, der abhängig ist von der Definition eines Begriffs, die ein anderer vorgenommen hat, ist abhängig von diesem. Jetzt bin ich schon wieder. Heute bin ich gut, gut im Ton, muss ich sagen. Wisst ihr jetzt aber nicht, was mich heute. Äh, ups schon wieder. Im Besonderen genervt hat, dass ich mir, dass ich mich hier fast schon abreagieren muss. Egal. Also. Diese Begriffe sind äh, eben zweckdienlich. Und wenn man sich äh, die, den, den ja, wie soll ich das nennen? Den, den Rucksack an. Rucksack ist zu wenig. Diesen ähm, Rattenschwanz ist schon wieder ist schon wieder negativ, was die, die gendermäßig die Ratten angeht. Habe ich wieder die Rattenlobby am Hals. Ja, was da halt alles in so einem Begriff in petto ist, jede Menge, kann ich nur sagen, jede Menge und damit auch jede Menge äh, Meinungsverschiedenheiten, Konfliktpotenzial. Jetzt bei so Zitrone weniger, anders als, als zum Beispiel äh, Klimawandel. Da, was gibt es da, was kann man da nicht alles drunter verstehen? und so dergleichen. Aber im Grunde genommen ist, ist eben jeder, jeder Begriff, nicht nur der Klimawandel oder irgend so Komplexes. Äh, jeder Begriff es ist es nur das Interesse, weil niemand eben ein Interesse hat, dem Ganzen genauer auf die Sprünge zu gehen. Meistens nur, wenn es eben, wenn's eben, eben, eben äh, Schwierigkeiten, Konflikte gibt, dann äh, muss man notwendigerweise analysieren, aber äh, was jetzt ein, in, in einem ethischen Sinn, auch in einem ästhetischen Sinn, äh, sollte niemand äh, Begriffe gebrauchen, äh, von denen er sich, er sie ist, eigentlich keinen Begriff, selber keinen echten Begriff gemacht hat. Also im Grunde genommen gar, gar keine Ahnung hat, eben nur einen Begriff gebraucht, weil man den irgendwo gehört hat und dann gebraucht man den eben auch und meint, ja, jeder andere oder andere würden das dann eben auch so verstehen und so Larifari äh, Verschenkt man im Grunde genommen sein geistiges Potenzial auf diese Art und Weise. Weil man nur nachplappert, was andere einem vorplappern. Äh, es kommt die Nummer 34. Da wird genau dieser Punkt äh, aus der 33 nochmal äh, noch mal mehr auf den Punkt gebracht. Und zwar sind, ist jedes einzelne Wort im Grunde genommen eine, eine ganze Theorie. Nicht nur Liberalismus und äh, Sozialismus oder irgendwelche Ismen sind Theorien, ähm, Empirismus, äh, und da auch andere Richtung zu nennen, äh, sind äh, Theorien äh, beschrieben, sondern, sondern äh, wie das Wort Wahrnehmung. Das ist eine ganze Theorie, da, da, da können sich sämtliche Psychologische Schulen äh, versuchen sich da dran, ohne irgendwie in Übereinstimmung zu kommen. Äh, in der ganzen Richtung. Äh, Bewusstsein, Vorstellung, was, was gibt es da nicht? Es gibt es zwar nicht, aber was wären äh, da alles für Theorien möglich, weil sich niemand wirklich äh, darauf kapriziert die die Vorstellungen die sind halt irgendwo in der in der Psychologie und so mit drin und da ist dann auch in der Psychologie auch Urteilstheorie äh, äh, mit drin ist äh, das meiste ist gar nicht wirklich ausgearbeitet und was mich am meisten stört daran ist dass es keine ordentliche Geltungstheorie gibt, also was es den Begriff der Geltung angibt, in, äh, angeht, in den verschiedensten Richtungen. Äh, das wären für mich so Doktorarbeiten, in, egal in, in äh, philosophischer Hinsicht oder was jetzt Logik die Logik angeht oder auch in, in äh, soziologischer Hinsicht, das wären für mich Doktorarbeiten. Da mal äh, für Schwung zu sorgen in der Richtung. Und dann gibt es auch noch... Äh, äh, Rechtsjurisprudenz, Geltungstheorie, was da alles... Legit Legitimationstheorien, was da alles dranhängt, da ist... Äh, im Grunde genommen tote Hose, was das angeht. Da, da will sich niemand, da kümmert sich niemand drum, weil das heiße Eisen sind. Da wird dann ähm, alles Mögliche in Frage gestellt. Aber so ist es eben. Es werden nur, äh, nur die Theorien in Angriff genommen, wo möglichst alles so bleibt, wie es ist. Ungefährlich. Und man zwar Kritik, die ist jede menge kritik ist erlaubt aber ich darf, darf halt äh, nichts verändern gut einer geht noch einer geht noch rein marshall McLuhan, der mit äh, Media is the Message ist das äh, mit seinem Ende des Buchzeitalters von 1968. Vorhergesagt, das Ende des Buchzeitalters. Und was wird noch gedruckt an Büchern? Tablets werden gedruckt. Äh, Marshall McLuhan, Casual Fuin, Head Buried in the Sand. Das Howard Hughes and lose we'll my Smiling at the Rage Smoking West and Cigarettes. Wer, wer, wer kennt das? Genesis ist das. Fly on a windshield. Ähm, und je genauer die Wörter sind, desto größer ungenauer, ungenauer. Unzucht die Unzucht. Äh, Blieb. Blieb, mach hier einen Blieb drüber, wenn ich mir die Zeit merken kann, 2916. Äh, ungenau, jawohl, ah, ich bin im verkehrten Programm, hier, ungenau, hoffentlich nichts verrückt, desto größer ist die Delegierung einfach deshalb, weil sie dann auf mehr Einzelfälle angewendet werden können. Dies ist das einzige wichtige Charakteristikum der Wörter in einem Gesetzesentwurf und einer Rechtsinterpretation. Also hier haben wir wieder auch wieder so einen Sinn und Zweck des Ganzen, worauf das Ganze hinausläuft. Also ungenauer die Wörter, das heißt nichts anderes wie allgemeiner die Wörter. Und damit äh, je äh, allgemeingültiger, sprich objektiver in der Hinsicht, desto größer ist die Delegierung. Also kann man die, diese Wörter für alles Mögliche gebrauchen dann. Und das ist auch das Moment des, des äh, Populismus. Dass dann alle möglichen Leute sich angesprochen fühlen, da habe ich da ein einen äh, Kommentar zu Davy Crockett's äh, Last Words und da schreibt einer, es liebe die Republik, also ein, äh, auf Englisch ein Republikaner, ähm, ja was soll ich da sagen, das ist ich teile zwar den Rest der Meinungen dieses Menschen nicht, aber in dem Fall kann man das stehen lassen. Weil dieser Davey Crockett eben in seinen, wenn es überhaupt stimmt, in seinen letzten Worten dann eben noch äh, blieb, auf seine Mörder geschissen hat, sozusagen. Also. Es ist sehr von Vorteil, mit so Pauschalbegriffen, äh, solange das niemand hinterfragt, solange da niemand Aufmerksamkeit hat, darauf verwendet, was dann äh, Rechtsinterpretation angeht. Aber da braucht man dann eben die Hengste, die ein Geschäft daraus machen wo du dann als Laie verloren bist in diesem ganzen äh, Paragraphen. Kau -Kau -der Aber das, das soll es jetzt gewesen sein. sein. Äh, wir, wir, wir machen weiter, weiter mit der Nummer 36. Und nicht vergessen, Missbrauch der Worte. Riesenschwindel. Peace and out.